Hallo, heute erzähle ich dir etwas über das manuelle Update von Unicorn 2 und wie du dieses in einfachen wenigen Schritten durchführen kannst. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere unten diesen Channel und läute die Glocke. Selbstverständlich haben wir dir alle Informationen wieder in schriftlicher Form zusammengefasst und unten unter dem Video verlinkt. Um Unicorn 2 manuell zu updaten, öffne zunächst auf deinem Server die Windows-Aufgabenplanung. Diese findest du in deinem Startmenü unter Windows-Verwaltungsprogramme. Sobald sich die Aufgabenplanung gestartet hat, klicke links auf die Aufgabenplanungsbibliothek. Dort findest du zwei für UNICORN 2 hinterlegte Aufgaben. Führe nacheinander auf beide einen Rechtsklick aus und wähle die Option Deaktivieren. Hierdurch werden nicht zu jeder Viertelstunde die UNICORN 2 Dienste neu gestartet und du kannst in Ruhe das Update durchführen. Minimiere nun das Fenster. Als nächstes startest du die App Dienste. Die Dienste findest du ebenfalls im Startmenü in den Windows-Verwaltungsprogramm. Sortiere diese nach dem Namen, klicke in das Fenster und drücke auf deiner Tastatur die Taste U. Du springst automatisch zu den Unicorn 2-Diensten. Führe nun nacheinander einen Rechtsklick auf alle sieben Dienste aus und wähle die Option Beenden. Öffne jetzt deinen Browser, um dir das aktuelle Update herunterzuladen. Für die aktuellste jtl WAVI verwende die URL uni2.it slash lastupdate. Die Download-Links für ältere Wawi-Versionen verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Führe nun einen Rechtsklick auf das heruntergeladene Archiv aus und wähle die Option Alle extrahieren. Alle im Archiv enthaltenen Dateien werden jetzt entpackt. Jetzt öffnest du den Ordner mit den entpackten Dateien und drückst gleichzeitig die Tasten STRG und A und anschließend STRG und X. So werden alle im Ordner befindlichen Dateien ausgewählt und ausgeschnitten. Führe nun einen Rechtsklick auf das Unicorn 2-Icon durch und wähle die Option Dateipfad öffnen. Im Anschluss machst du einen Rechtsklick auf eine freie Stelle in der Taskleiste und wählst Fenster nebeneinander anzeigen. Jetzt wird dir der Ordner mit den neuen Dateien und der Installationsordner von Unicorn 2 übersichtlich nebeneinander angezeigt. Klicke nun in den Installationsordner, in meinem Beispiel das linke Fenster, und drücke gleichzeitig die Tasten STRG und V. Nun werden alle zuvor ausgeschnittenen Dateien verschoben. Im Anschluss kannst du beide Ordner schließen. Starte nun Unicorn 2 mit einem Rechtsklick auf das Desktop-Icon als Administrator. Unter Umständen fragt dich Windows, ob diese App Änderungen an deinem Gerät vornehmen darf. Bestätige mit Ja. Unicorn 2 wird nun gestartet. Trage in dieser Maske Deine Zugangsdaten ein und melde Dich an. Unicorn 2 zeigt Dir nun in einer Infobox, dass Dein Update erfolgreich ist, sowie wann auf welche Version aktualisiert wurde. In einem vorletzten Schritt öffnest Du wieder in der Taskleiste die Windows-Aufgabenverwaltung und aktivierst die beiden Aufgaben für Unicorn 2. Abschließend öffnest du in der Taskleiste die Dienste-App und startest jeweils mit einem Rechtsklick die 7 Unicorn 2 Dienste. Solltest du zu diesem oder anderen Themen noch Fragen haben, wende dich wie immer an support marcos softwarede oder frage uns über Facebook. Wir helfen dir gerne.